Das hier ist das erste Treffen des OWL-Podcast-Clusters. Genau. Kern des Treffens sind Sven Menke und meine Wenigkeit, Branko Czanak. Danke, dass du deinen Namen gesagt hast. Ich muss ihn noch ein paar Mal hören, dann kann Sie ich... Wir üben das. Genau. Exoten. Und, und wir sind im Wechselwirken. Was ist denn das Wechselwirken? Eigentlich? Das Wechselwirken ist ein Coworking-Space in Paderborn. Und ja, Coworking-Spaces sind Orte der kollaborativen Zusammenarbeit, was jetzt doppelt gemoppelt war, aber... Ähm N N naja, ihr arbeitet ja nicht ständig zusammen. Ne? Mhm. Ihr arbeitet zusammen an einem Ort und zwischendurch kann es dann halt auch mal sein, dass man sich irgendwie ergänzt für ein Projekt oder Projektmäßig, so? Projektmäßig, genau. Also jeder arbeitet für sich, aber an einem Ort mit anderen Leuten, die für sich arbeiten und so kann man auch mal zusammenarbeiten. In der großen virtuellen ähm, Realität heutzutage hast du ja immer das Problem, dass du zwar, ich kann von jedem Ort aus arbeiten, als, als Webworker im weitesten Sinne, wo ich einen Internetanschluss habe, ähm, aber wir sind ja trotzdem in der physikalischen Welt konstituiert. Irgendwo ist mein Kühlschrank, mein Bett, mein Klo. Und ähm, ich muss mir ja nicht, oft scheitert das es, es professionelle Arbeiten daran, dass nicht jeder sich ein eigenes Büro leisten kann, nicht jeder muss sich einen eigenen Laserdrucker dahin zu stellen haben, sondern du kannst natürlich auch gucken, dass du dir Sachen austauscht und dafür sind Coworking Spaces ganz interessant. Das ist allerdings nur quasi die halbe Wahrheit, weil die andere Hälfte ist einfach dieser genau dieser Austausch und das Fragen, äh, wie machst du das denn, äh, wie können wir was zusammen machen und einfach die Atmosphäre, die da herrscht. Ne, einfach die Möglichkeiten, dass du, wir haben hier, sind zu so, äh, fünft, sechst. So im Kern. Manchmal sind auch ein paar mehr. Und wir können uns einfach Räumlichkeiten leisten, wo wir einerseits einen Großraum, ein Gemeinschaftsbüro haben und nach vorne raus dann nochmal ein Ladenlokal, wo wir jetzt gerade sitzen und äh, das man dann multifunktional nutzen kann für Besprechungen, für als kleine Galerie, als Partyraum oder als äh, Podcaststube. Wir haben noch gar nicht gesagt, wo wir sind. Wir sind in Paderborn. genau in paderborn genau Nicht, dass die Leute jetzt nach Berlin fahren, Nee. weil sie denken, äh, ja hier so Podcast-Zusammenarbeit funktioniert nur in Berlin. Nee. Wir machen jetzt quasi das Neu-Berlin in OWL auf. Im Wilden Osten NRWs. Genau. Und äh, wir werden von hier aus die Podcast-Revolution starten. Weil ähm, der große Vorteil an Podcasts ist ja, es ist Mediendistribution für jedermann. Und das geht nicht nur in der äh, hippen Hipster-Großstadt, sondern natürlich auch auf dem Plattenland und in der Provinz. Ein Lob der Provinz. Hier sitzen auch jede Menge interessanter, netter Leute. Und ähm, Ihr habt schon vor wie vielen Jahren, wie lange habt ihr äh, die Cluster-Geschichte im Hinterkopf? glaube ich, im Kern mit dem kulinari und dem fasel entstanden, hast du erzählt. Ja, der fasel hat halt irgendwann mal gesagt, ja, jetzt clustern wir hier auch rum, weil das irgendwie Hamburg und Göttingen gemacht haben. Mhm. Und jetzt müsste man nur noch klären, wer die Visitenkarten druckt und mhm. Seite aufsetzen. so habe ich gesagt, ihr druckt diese Visitenkarten, ich mache die Seite. Weder noch ist passiert, dafür hat sich irgendwann Branko reingehängt, der eine Seite aufgesetzt hat und jetzt nächste Woche dann Visitenkarten druckt oder was? Genau, so in <lacht> etwa. Also ich habe das im, im Kulinarikast, habe ich halt so äh, einen Reiter gemacht, OVL Podcast Cluster. Ähm, Den du mittlerweile wieder rausgenommen hattest sogar? Ja, ne? weil der bringt ja einfach nichts. Weißt du, bei mir kommen die Leute hin, weil sie irgendwas übers Kochen lesen hm. wollen. Und wenn da irgendwas, OWL-Brücke, nee, interessiert mich nicht. Weißt du, die, ich glaube, da liest keiner zu Ende und sagt schon, interessiert mich nicht. Hat da eigentlich auch gar nichts zu suchen. Es ist halt fehlplatziert. Ähm, da muss halt vorne ein Logo hin und das war's. So mhm. hier, wir sind beim Podcast Cluster und wenn das ansprechend gestaltet ist, dann klickt man da vielleicht auch mal drauf. Das und fände ich auch eine interessante Sache, wie sich das entwickeln könnte, dass das so eine Art ja, Qualitätslabel äh, ist jetzt äh, vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber nee, das Qualität nicht, aber Zugehörigkeit. Genau. Ne? Wir, wir kennen uns, wir machen irgendwie, wir sind der Coworking Space der virtuelle für Podcasts ja, mit, mit Treffen in der physikalischen Welt. Ja. Man sagt ja nicht mehr Real Life. Weil man ist ja auch nicht mehr away from keyboard. <lacht> Auf dem Klo. <lacht> ähm, wie hieß das denn nochmal in, in der DDR, wenn so Landwirte sich zusammengeschlossen LPG. Haben? Ja, wir sind die Land PPG. Podcastliche Produktionsgenossenschaft. Genau. So ein bisschen. Weißt du, vielleicht weniger mit Hardware, weil wir dann doch ähm, ich denke, äh, zu weit auseinander wohnen, als dass wir uns jederzeit irgendwie treffen können, um uns die Hardware äh, teilen, wobei hier kann man mit Sicherheit dann auch mal was machen. Ja, das, ich bin ja so bin ich ja angefangen, dass äh, ein Kollege von mir hier aus dem Coworking Space ist äh, Videofilmer und der hat natürlich jede Menge Equipment, die ich mir erstmal leihen konnte. Ein anderer Kollege, der macht Grafikdesign eigentlich und äh, nebenher nehmen die noch äh, lustige Hörstücke auf, noch ein bisschen Hörspiel, von dem hatte ich mein erstes Kondensatormikro, das ich leihweise hatte und einen Mixer und konnte mich so erstmal in das Thema überhaupt dran fuchsen. So in dem Moment, wo ich mich entschieden habe, ich mache Podcast, es war einfach, du kennst das, wenn, wenn so die Zeit reif ist für irgendwas und dann kommt aus allen Ecken, kam es dann auf mich zu, ja. dass ich den Kram hatte und konnte dann einfach loslegen. Mittlerweile habe ich mein eigenes Equipment natürlich, aber es ist schon schön, so Starthilfe zu haben und das könnte der Podcast Cluster auch leisten. Wobei ich den Namen sehr schön finde, OWL Podcast Cluster, weil es ist alles drin, was man wissen muss. OWL ist die... Räumliche Abgrenzung, wobei wir auch ein bisschen nach Norden ausgreifen. Wir sind nicht an die Landesgrenzen. nee. Äh. Wir haben auch kein Problem damit, wenn jemand irgendwie aus, ähm, irgendwie aus Soest noch mit dazustoßen will, auch wenn er jetzt nicht so direkt Ostwestfalen ist. Bei den Bayern weiß ich nicht, da wäre ich vielleicht ein, ein bisschen, bisschen kritisch. far away. Nee, weil ist halt Bayern, aber so, ansonsten ja. wäre mir das egal. ja nee, near ich Germany, ne? Wir fangen zwar in OWL an, mhm. aber im Grunde genommen ist es halt ein Zusammenschluss von Podcastern und ähm, die Routing-Entfernung äh, oder die Routing-Strecke, äh, ah, die zwischen uns liegt durch das Internet, ist uns egal. Ja. Podcast steckt im Namen. Das sagt einfach was aus über das Medium, was wir benutzen oder den Distributionsweg dessen, was wir produzieren. Und Cluster, das fand ich sehr schön äh, bei unserem ersten Telefonat, was du gesagt hast mit von wegen, boah, ich habe keinen Bock auf Vereinsmeierei. Ja. So, ne? Und Cluster ist einfach was anderes als ein Verein. Es ist nämlich, wer dabei ist, ist dabei. Und es ist eine Häufung von Leuten mit äh, gleichen Interessen. Und wenn die sich gelegentlich mal zusammenfinden und austauschen können. Wie machst du das? Wie machen wir das? Lass uns doch mal was zusammen machen. Das geht über das hinaus, was man ja dann vielleicht mit Hörer treffen oder so machen kann. Es geht hier, liebe Hörer, es ist toll, dass es euch gibt, aber es ist auch schön, sich mal unter insofern unter Gleichgesinnten austauschen zu können, die die Produktion, wirklich auf dieser Produktionsebene unterwegs sind. Wir haben eben schon beim Essen drüber geredet, jeder klamüsert sich so seine Hardware, sein Setup selber aus und äh, kann aber wenig von den Fehlern, Erfahrungen und, und Lernkurven der anderen profitieren. Mhm. Und das ist was, was wir auch gerne vorantreiben möchten, Hilfe zur Selbsthilfe. Da wird auch noch was kommen. Erzähl mal, was du noch auf Lager hattest. Ja, vor allen Dingen finde ich das auch immer von daher interessant, äh, dass einfach dann auch auf einmal Projekte zustande kommen, die es vorher nie gegeben hätte. Weil mhm. sich halt Leute die vielleicht miteinander einfach geil funktionieren, also die sich unheimlich gut unterhalten können. Ich fand, wir haben heute wieder die ganze Zeit nur interessante Gespräche gehabt, weil es war nicht irgendwie so dieses... Gab's nicht. Dieses hm. Schweigen, hm. keiner wusste, was, was zu sagen ist. Ich kannte euch alle nicht, Ich kannte ich aus Düsseldorf, als wir da... Ähm, ähm, Podstock gemacht haben, also das große... P Podstock, also hat sich so weit schon ausgewachsen. Ich, ich, hat, ich hatte... Pod, das war ja, es war, es war so ein cool, bisschen ja. wie, wie Woodstock, aber halt für Podcaster. Äh, die Rede ist natürlich vom großen Kulinarikast Hörerinnen grillen, Wo netterweise dann Tim und Holgi auch bei sein durften. Als Support. Mhm. Als Vor <lacht> <lacht> Als Vorkoster für genau. den äh, kandierten äh, Bacon. Genau, in Schokolade. Das Kannst war. du nochmal bitte sagen, dein Credo zu Bacon? Ist das Bacon oder kann das weg? <lacht> <lacht> Mir war hängen geblieben so, mit Bacon wird alles besser. Ja, Bacon, also das ist wie mit Käse, mit Käse überbacken. Ne? Es sei denn, es Schmelzkäse, dann nicht. Schmelzkäse ist doch, nennt es Schmelz oder Ohrenschmalz, aber bitte nicht oh, Käse. Schmelz. Das ist doch kein Käse. Es ist doch widerlich. Und so ungefähr gingen heute die Gespräche auch. Ich ähm, muss sagen, wir sind jetzt die, äh, wir waren die Ersten, die zusammengekommen sind hier im Wechselwirken. Und wir sind jetzt auch die Letzten, die noch übrig geblieben sind. Genau. Ähm, es waren ungefähr doppelt so viele Leute angesagt, wie hinterher da waren. Äh, wir waren eine kleine, schöne Runde. Es war Julia, äh, die sich mit Keksen und Kino beschäftigt. Es war Dean, der äh, UKW-Radio macht. Hört, hört. Siehst du, und das ist schon mal der erste Punkt. Auf einmal treffen Podcaster auf jemanden, der OKW-Radio macht. Ja. Wir haben jetzt nicht äh, die mega, super großen, genialen Projekte in die Pipeline geschoben, aber man hat sich gesehen, man hat sich unterhalten. Ähm, man hat im schlechtesten Fall einen tollen Nachmittag verbracht. Ja. Und äh, was jetzt auch noch mit warum kommt, ist, wir sitzen halt hier, reden darüber, andere Leute können das hören. Und äh, das nächste Treffen wird wieder mindestens genauso gut oder vielleicht kommen das nächste Mal auch noch mehr Leute. Weil es waren eigentlich einige mehr angesagt, die dann aber entweder wegen Terminproblemen oder ich habe neuerdings ein Kind oder, äh, ach so, das war heute, Ups, dann doch, ich habe neuer hab neuerdings ein... Kinderterminproblem. Ja. Mensch, da ist es ja. Aber das, äh, das, das macht auch all diesen Clustercharakter ja. aus. So, wer kommt, der kommt und wer Bock hat, klingt sich auch virtuell ein. Ähm, was es schon gibt, ist tatsächlich eine Website, ovl-podcast-cluster.de. Da stellen wir die äh, eingeklusterten Podcasts vor. Ähm, wer das hier hört, äh, selber Podcastes in OWL und mit sich einklinken möchte, der schreibt uns einfach eine Mail. Ich glaube an mail at podcast clusterde wobei ich mir heute, als ich die verlinkt habe, nicht sicher war, ob die schon geschaltet ist, aber das gucke ich mir nochmal an. Ähm, wir haben gerade schon gesprochen. Ähm, Mailverteiler wäre gut, einfach um ähm, äh, sich äh, auf direkterem Wege absprechen zu können, ohne darüber nachzudenken, ob ich jetzt auch alle mit in den Header geschrieben habe von der Mail. Ja. Terminkalender ganz wichtig. Terminkalender, den man abonnieren kann, dass man halt nicht immer in der Mail nachgucken muss. Den, den also beim Podcasten und bei solchen Sachen geht es auch ganz viel darum, Arbeitserleichterung ohne dass äh, der individuelle Flair flöten geht. Ja. Ja? Ich muss mir nicht individuell meinen Termin in den Terminkalender eintragen. Ich will eine individuelle Sendung machen, aber trotzdem muss ich wiederkehrende Arbeitsabläufe nicht immer wieder neu machen oder Probleme löse, zu lösen versuchen, die schon 20.000 Mal gelöst worden ja. sind. Wir haben heute ähm, ein Gespräch über Skype-Aufnahmen am Rechner gehabt. Ja. ja kann, kann natürlich jeder für sich selber lösen, muss er aber nicht. Ich habe es noch ja. nicht hingekriegt und äh, andere haben mich angeguckt, haben gesagt: So was, ja, du machst du irgendwas falsch? Ja, das weiß ich, aber was muss ich <lacht> richtig machen, verdammt? Genau. Und das vielleicht nochmal so als, als kurzen Hinweis: was, was ist der Cluster? Und vor allen Dingen, der Cluster, das ist das, was wir daraus machen. Mhm. Und auch ihr, die ihr mitmachen wollt: Wer nichts macht, macht halt nichts. Das ist nicht schlimm, da kriegt keiner eine Verwarnung oder so, aber, aber es bringt halt auch nichts. Und wenn nichts macht, kann man nichts falsch machen. Genau. Und auch nichts dabei lernen. Ne? Richtig. Und wenn jetzt jemand sagt hier, ja, ich wäre gerne dabei, ja, dann ist er dabei und wie sich das auswirkt, muss derjenige dann halt selbst beeinflussen. Wenn dann jemand mit einer coolen Idee kommt, wird es halt ein cooler Cluster, wenn nicht, dann bleiben halt wir beide und machen gehen Burger essen. Gehen Burger essen. Genau. Ansonsten haben wir noch gesprochen über eine How-To-Rubrik, How to Podcast. Sven hat da einige Texte schon auf Lager, die vielleicht da endlich mal ihren, ihren Wohnort finden könnten, die genau. vielleicht da gut untergebracht sein könnten. Und ähm, da wäre es natürlich auch interessant, wenn wir da Rubriken hinkriegen, so unter Rubriken mit, wie sind die einzelnen Setups. Ähm, wie wie machen wie machen die Faselcaster das Was haben die für Equipment ähm, Wie sieht es bei mir in meinem in meinem Heimstudio aus dass ich mir immer schön trocken mache mit unseren flauschigen Bettdecken und einem Handtuch <lacht> ne, Man kann sich ja auch wenn man jetzt nicht irgendwie hier in Basotext, Deluxe schwimmen kann dann kann man es auch ja. anders machen Aber dass man solche so Handreichungen hat mit äh, wie was du schon sagtest, dass man sich die Arbeitsabläufe so äh, erleichtert und vielleicht auch standardisiert, dass sie einen nicht vom eigentlichen Inhalt ablenken. Genau, von dem, was man eigentlich machen will. Klar, es gibt auch immer wieder Leute, und da zähle ich mich teilweise auch zu, die basteln auch einfach gerne mal rum. Ne? Aber es gibt halt Leute, die wollen halt nicht rumbasteln, die wollen halt nicht erst mal gefühlte 500 Euro ausgeben, um zu merken, scheiße, das ist doch nicht den Kram, den ich haben will, sondern die sollen dann auch eine Möglichkeit haben, danach zu gucken. Das Tolle ist ja, Podcasting beinhaltet so viele Betätigungsfelder. Softwaretechnisch, aufnahmetechnisch, reden Reden will ja auch gelernt sein, unterhalten will gelernt sein. Grafik braucht man auch irgendwie. Es kommt halt so viel zusammen. Vermarktung des Ganzen. Wie bringt man es dem Menschen nahe, der gar nicht weiß, dass er das hören will? Genau. Und das alles sind halt Fertigkeiten, die nachher auch mit in diesen Cluster reinfließen, dass man zum Beispiel sagt, wir machen hier fünf Beispiel-Setups. Schönes Foto von der Hardware, ein audio wo exakt diese Hardware Verwendung findet, dass man sich einfach die Unterschiede anhören kann und sagen kann, okay, das geht in die Richtung, wie ich es mir vorstelle und der Preis für das Setup stimmt auch. Weil mhm. es bringt ja nichts, wenn wir alle ein 1000-Euro-Setup vorstellen, sondern wenn wir haben ja schon mal so grob gesagt, so fangen wir vielleicht mit 40 Euro pro Person, pro Sprecher an, bis... 250 Euro pro Sprecher. Das heißt, wenn ich hm. mit drei Leuten Podcaste, wäre ich rechnerisch dann so bei 750 Euro. Das hm. ist dann aber auch schon so die semi-professionelle Schiene. Aber es geht halt auch günstiger und Podcasten ist halt nicht nur dieses ganze Drumherum. Es gibt halt auch Leute, die wollen einfach nur ihren Kram erzählen. Hm. Und das ist auch gut so, weil es gibt halt Leute, die können das andere nicht, die können aber unheimlich gut erzählen oder haben unheimlich interessante Geschichten oder es entwickeln sich, wie wir es heute hatten, auch wieder unheimlich tolle Ideen. Du hast mir von von einem anstehenden Projekt erzählt, was ich wahnsinnig toll finde. Ich erzähle jetzt nicht, welches das ist. Wenn du das möchtest, kannst du das machen. Aber ansonsten sagen wir einfach Bescheid, wenn es online ist. Es wird um ganz großes Kino geben gehen und es wird äh, auf, äh, auch auf dem Cluster erscheinen. Meine Liebste Julia und ich haben uns überlegt, dass wir den ähm, Filmkanon der Bundes, äh, Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, ist es nicht, nee, ich es gibt es ein, ein, einen Filmkanon mit den 35, <lacht> mit 35 wichtigen Filmen, wenn man die gesehen hat, dann hat man einfach ein bisschen mehr Ahnung äh, vom Thema äh, Kino und die werden wir besprechen. Das heißt, es sind auch Sachen einfach, äh, einfach in der Pipeline, die, die da noch kommen werden. Man kann ja gar nicht so viel... Äh, Tolle Sachen machen, wie einem auch oft einfallen. Ja. So, ne? Und das ist einfach, der Cluster kann auch ein Ort sein, wo man Dinge ähm, im, im kleinen Kreis von ambitionierten ähm, Mittätern besprechen kann und sich auch mal austauschen kann. Das ist zum Beispiel unheimlich motivierend dann von jemand anderen, von dir zu hören, so was, das habt ihr vor, machbar, toll, würde ich mir anhören, so, ne? Und dann hast du dann einfach, weil es passiert alles in unserer Freizeit, das mhm. ist alles, oder, oder auch äh, Zeiten, die du dir, ähm, ich bin selbstständig, wo ich mir dann überlege, äh, verdiene ich jetzt hier Geld oder wenn ich in der Zeit kein Geld verdiene, gebe ich es im Prinzip dann ja, auch schon wieder genau, aus, ne? Genau. Ja. Und äh, was halt auch toll ist, ich glaube, ich, glaub, ich habe gerade den Punkt verloren, den ich eben sagen wollte. Irgendwas war noch ganz, ganz toll. Also was ich schön fand, war, der, war das Gespräch mit Dean auch, ähm, äh, weil er das Ganze aus der Perspektive UKW-Radio sieht, die einfach daran gehen, das ist das Uniradio hier in Paderborn. In der Universität, die das als Spielwiese für die für die angehenden Akademiker, die da rumlaufen haben, wo die natürlich eher aus der theoretischen Sicht herangehen, theoretisch unheimlich was auf dem Kasten haben und das ins Praktische bringen. Ach, du meintest jetzt vom Sendeformat das, ja, ne? Was wir genau. vorhin gesagt haben, zum Beispiel Verabschiedungen zum Schluss das ja. ist was was wir uns selber erstmal erarbeiten müssen so dass ein Jingle gut ist als Wiedererkennungsding dass das ähm, wie wie wie mache ich wie baue ich so eine Sendung auf und bei Dean ist es eher oder das was er so erzählte war so das ist den Klar, ist klar, dass das Vollkommen so sein muss. Genau. Aber wenn du dann da stehst und diese Theorie in die Praxis umsetzen sollst, dass du dann erstmal üben musst. Ja. So, ne? Und bei uns ist es umgekehrt. Wir machen einfach mal und stellen dann erst nach 25 Folgen fest, dass das vielleicht andersrum besser wäre, dass ja. wir selber uns die Theorie erarbeiten müssen. Und da, da einen Austausch hinzukriegen und einfach in so, einen, in so einen Flow zu kommen, die Sachen gut zu machen, die einem so am Herzen, am Herzen liegen, das ist das, was... Was ich mir wünsche, was der Cluster leisten könnte. Also ich glaube, der Cluster äh, der, der <lacht> wird äh, auf jeden Fall großartig, mit ganz viel Glitter und Plüsch. Mm. Oh ja, flauschig, flausch Genau, und da kommt bestimmt, also ich habe es an heute gesehen und was ich immer ganz toll finde, ähm, neben dieser ganzen Technik und diesem ganzen ähm, Metagerede auch über Software und wie veröffentlicht die Statistik, bla bla bla, ist einfach, Interessante Leute treffen. Und Podcaster sind immer interessante Leute, weil sonst hören sie schnell auf zu podcasten, hm. weil die immer was erzählen können. Hm. Und ich finde, Podcast ist halt so viel Meinung, vor allen Dingen Meinungsbildung. Weniger Bildung, aber Meinungsbildung, an dem man äh, sich irgendwie bilden kann und selbst wenn man einer Sache gar nicht zustimmt, man lernt dadurch. man, man, man äh, wird vielleicht fester in seiner Position, indem man sagt, nee, ich habe heute genau die Argumente gehört, warum ich halt anders denke. Und das finde ich halt an, an diesem Zusammenschluss von Leuten dann auch toll, weil du einfach wieder neue Leute kennenlernst, neue Einflüsse kriegst, neue Sachen passieren und wie gesagt, man im schlechtesten Fall halt irgendwie lecker essen geht und einen tollen Nachmittag hat. Mhm. Wobei sich das jetzt so als, ja, wenn es nichts wird, haben wir wenigstens Hamburger gegessen. Nee, nee, das wird schon toll hier. Auf jeden Fall. Also, ähm Nächstes Mal haben wir ja schon gesagt, äh, genau. Treffen in Minden. Mhm. Es wird, gibt was zu essen. Genau, weil wir treffen uns ja beim Kulinarikast mhm. und äh, solltet ihr kommen, wir werden das im, im Blog veröffentlichen, wann und wie genau das äh, stattfinden wird und ihr habt Hunger auf der Fahrt, dann haltet bitte nicht an und esst was, weil wenn ihr zum Kulinarikast kommt, dann gibt es immer mehr als genug okay. zu essen. Das äh, kann ich euch versprechen. Weil ähm, ähm, wenn der Sven kocht, dann, äh, dann gibt es da nichts zu essen, sondern dann äh, beendet er den äh, Hunger in der Welt. Richtig. Das ist ein schönes Schlusswort. In dem Sinne, wir teilen mit, wann äh, Termine anliegen und äh, freuen uns auf weiteres. Genau. Für alles Weitere guckt doch bitte auf owl podcast clusterde Bis zum nächsten Mal und tschüss, sagen Sven und Branko. Laufen. Was, was für, was für Headset-Equipment hast du denn? Ich habe die günstigsten Nackenbügel-Mikrofone von Thomann. The T-Bone schlag mich tot. Thomann-Eigenmarke quasi. Genau. Die kosten 29 Euro das Stück. Mhm. Und dazu habe ich 8 Euro Philips-Kopfhörer mit einem relativ großen Gehäuse. Achso, das war das, was du, was du sagtest, äh, die günstig Dinger. Genau. Und da habe ich dann, äh, weil das ja eigentlich Nackenbügel-Mikrofone sind, habe ich dieses Nackenbügelding abgemacht, mhm. weil ich nämlich keine Ahnung hatte, wie man das richtig aufsetzt. <lacht> habe diese 8-Euro-Kopfhörer genommen. Ja. Äh, durch, also hier hast du so ein, wie hier auch so ein, so ein Plättchen, wo du die äh, dran drehen könntest. Äh, habe dann Loch durchgebohrt eine mhm. Schraube durchgesteckt und in das Gehäuse ein kleineres Loch gebohrt und dann die Schraube drin richtig festgezogen. Das mhm. heißt, das Mikrofon sitzt fest, aber ist trotzdem flexibel und so habe ich Headsets quasi nur mit zwei Kabel. Und wann hat dir jemand... Äh, also das war jetzt nicht, weil du nicht wusstest, wie man die aufsetzt. Du hast sie jetzt nicht aus der Packung genommen, nicht verstanden, wie man sie aufsetzt und dann umgebaut oder wie? Doch. Echt? Ja. <lacht> kenne ich die Problemlage. Das ist ja kaputt. You're holding it wrong. Ja. Und äh, das Coole ist, du hast jetzt halt für unter 40 Euro Headsets, die zwar ein bisschen ähm, Plaste sind, die sind natürlich nicht so robust und sexy gebaut wie die hier, mhm. die sind aber einfach bezahlbar, liefern einen äh, Klang, wo ich finde, dass der, wenn überhaupt, nur minimal unter dieser Headset-Garnitur ist. Hm. Du kannst sie halt schnell ersetzen, mal ein, wenn es mal eins kaputt geht. Hm. Mir ist noch keins kaputt gegangen, muss ich dazu sagen. Und du kannst natürlich schnell solche Dinger nachbauen, nachkaufen, wenn du deine Mikrofonbestückung erhöhen willst. Wenn du hier jetzt mit jemand zusätzlich noch podcasten willst, hast du zwei ganz große Probleme. Und zwar brauchst du ein teures Headset. Hm. Weil nichts ist schlimmer als… Äh, Unterschiedliche Klangqualität. Ja, finde ich ganz schlimm. Ja. Ähm, reißt ein raus. Hm. Ne? Und du hast natürlich das falsche Aufnahmegerät dafür, um einfach beliebig jetzt noch äh, erweitern zu können. Ja. Selbst zu Hause habe ich dann halt einen Mixer mit äh, zwei äh, XLR und Phantomspeisung und dann ist schon Feierabend. so. Ja. Ne? Und das war bei mir zum Beispiel so der, der Punkt, warum ich gesagt habe, Nehme ich das R16 oder das R24? Habe ich habe gesagt, nein, ich nehme gleich das R24. Weil wenn ich nachher doch mal mit drei Leuten podcasten will, kann ich das nicht, so wie ich das möchte mit dem R16. Das hat nämlich nur zwei Spuren, über die du Phantomspeisung kriegst. Das R24 hat sechs Spuren. Hm.